mehr lächeln. Ich muss mehr lächeln. Ich muss mehr lächeln. Ich muss mehr lächeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal reagiere ich auf den finalen Trailer von Final Fantasy 7, der hoffentlich auch wirklich final bleibt. Denn wir wissen ja, dass Square Enix so die Angewohnheit hat, immer einen Trailer nach dem anderen rauszuhauen und 50% der Spiels in seinen Trailern schon bereits vorab zu spoilern. Let's go! Einmal kurz auf HD stellen. Auf Full HD. 1080p, wenn ich bitten darf. Okay. Ja. Sie reden über... Weird. Really? What's weird about it? Nothing, just that you were the same rank. Huh? Wie Zack oder was? The first guy I ever loved. Zack? Die reden über Zack? Haben Sie das noch oh. im Original? Warte. Wow. Uh. Your eyes. Oh, ist just Yes. Don't do this, to yes. me. This das you know, ist nicht nur Mutter. Du Ich bin älter. Oh, Claude. Claude mit einem Pferdeschwanz, ey. Ich in du kommst und Sephiroth. Ich bin Ich nie so glücklich must <lacht> chat, So, ein Fettstag, so ein Verfressener. Wer ist das denn? Wer sind diese Charaktere? Das sind die neuen, glaube ich, das sind neue Charaktere. Und die erinnere ich mich auch nicht. Wer, wer ist das? Wer sind diese ganzen Charaktere? Ich kenne sie gar nicht us oh, oh, oh my God sorry, honey I wish I didn't have oh, Barrett Shinra has confirmed the reactor to be the target of the bomb threat Shinra's decided they ought to stamp them out the sky is falling and Avalanche is to blame but I work for Shinra I'm the enemy I don't care greetings and welcome Avalanche I presume you mean you're not here to give president Shinra his come I've also drafted a That will not be needed huh? two words Reeve. Neo Midgard. An die, ah, an die erinnere ich mich. Oh, dieser Song ist so gut. Der Charakter soll neu sein. Der hat Motrat. Die Cutscenes sind so gewichtig, Alter. Die sind so gut. Was war das denn Cthulhu? Das ist Zong. Which of course would mean that das ist äh, der Sohn von dem Shinra-Präsidenten. Wie ist er denn? Ist das nicht das, Hey, die Motorradszene, Ja, Mann! Ja! Yeah! Die ist so gut! Oh, die ist so ikonisch! Die geile Motorradszene, szene ich, ich liebe die! Die ist einfach ikonisch! Oh, Shinra, äh... Doch, Shinra, nee, Mitka. Mitka sieht so gut aus. Shinra wollte schon sagen. Das Haus, ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich dran an diese Gegner. Oh Gott. Das war so weird, ey. Das war einfach ein fucking Haus. Oh, sieht das gut aus, Alter. Oh, Schieber. Los. Ja, Mann, das sieht so gut aus, ey. Wie kann ein Spiel so geil aussehen? Das gehört schon fast verboten. Hat er eine Gunblade? Warte, warte, warte, warte. Hat er eine Gunblade? Aber ah, wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Ich wusste seinen Namen, ich hab's vergessen. Warte, was? Wait, what? Warte, was? Hat, hat Sephiroth gerade Barrett gesteppt? Das ist aber... Alter, what the fuck? What the fuck? Barrett hat gerade Sephiroth, äh, Sephiroth hat gerade Barrett gestappt. Das war aber nicht so im Original, glaube ich. Also nicht, dass ich mich erinnere. Oh, da kommt noch was. Da kommt noch was. Nee, nein, nein, nein, das war eine, das war eine Soldatenuniform. Das ist eine schwarze Rank 1. Nee, ey, wenn die Zack da reinbringen... Aber Zack ist ja eig eigentlich gestorben. Zack ist ja eigentlich gestorben. Aber eigentlich ist er ja auch nicht ganz tot, weil in der Welt Children Spoiler! Äh, sieht man ja Zack und Aerith, weil sie äh, sind ja eigentlich irgendwo doch am Leben, im Lebensstrom des Planeten und... Uh, I don't know! Ey, wenn die Zack beleben oder zumindest als eine Art ähm, temporäre Erscheinung äh, mitkämpfen lassen, ey, das wäre schon ziemlich Bombe. Das wäre richtig geil. Und dann könnten Aerith und, ähm, und Zack auch irgendwie zu einem Abschluss finden. Sofern... Ich sage mal, sofern gewisse Sachen nicht passieren und gewisse Personen weiterleben. Äh, ich meine, das Spiel ist jetzt auch 20 Jahre alt. Wie hieß denn der? Ich, den den kenne ich aus dem Film auf jeden Fall noch. Der war ein bisschen älter. Advent Children ist, by the way, einer der geilsten Filme, die es gibt auf diesem Planeten. Ich habe den Film in der Directors Cut, natürlich in der Directors Cut, sieben, acht, neun Mal gesehen. Das ist ein volle drei Stunden geballte Action. Aber das sind so viele Charaktere, die neu sind. Nee, das ist eine normale Waffe, keine Gunblade. So viele neue Charaktere, den kenne ich nicht, die kenne ich nicht, die kenne ich nicht, die beiden Vögel. Den kenne ich nicht. Vielleicht äh vielleicht gibt's die auch im Originalen, ich weiß es nicht und ich habe einfach nur vergessen, weil es auch schon ziemlich ziemlich lange her ist. Aber ich muss sagen, die ganze Crew sieht ziemlich nice aus. Big Swatch und so. Oh, ich freue mich sehr. Ich freue mich so sehr auf das Remake. Ey. Ich werde das ich werde das so durchsuchten. Cloud mit Pferdeschwanz, das sieht so weird aus. Das sieht so weird aus. Zum Glück hat er ihn abgeschnitten. Ja, ich bin mega gehyped. Was soll ich sagen? Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich werde mir das wahrscheinlich nicht direkt zum Release holen, aus ähm, finanziellen Gründen. Deshalb ähm, warte ich ein bisschen. Aber ich kann es kaum erwarten, das zu zocken. Ich bin so ein großer Final Fantasy VII-Fan. Das Ding war ein großer Teil meiner Kindheit. Und ich, ich kann es kaum erwarten, meine Hände auf den Joystick zu legen und dieses Spiel endlich zu spielen. Ich bin schon seit damals, seit der PS3-Tech-Demo wollte ich ein Final Fantasy 7 Remake in dieser Grafik und jetzt bekommen wir endlich eins. Ah, ich will es zocken. Es ist so gut. Die Musik ist so gut, die Grafik ist so gut, alles ist so gut. Ah, ah wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss.